Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 79 der Entschließungsantrag der Fraktion der AfD vereinbarungsgemäß ohne Aussprache. Aber Herr Dr. Grobe, bitte schön. Wir beantragen zu Top 79 eine namentliche Abstimmung. Herzlichen Dank, Herr Dr. Grobe. Zu Tagesordnungspunkt 79 ist damit die namentliche Abstimmung nach § 86 unserer Geschäftsordnung beantragt. Wir kommen jetzt, ich darf um mehr Ruhe im Plenarsaal bitten. Wir kommen jetzt zur Abstimmung der Tagesordnungspunkte des heutigen Plenartages. Ich habe den Gong jetzt mehrfach getätigt. Ich darf die parlamentarischen Geschäftsführer fragen, ob wir mit den Abstimmungen beginnen können, oder sollen wir kurz aussetzen, wie das die Geschäftsordnung vorsieht? Bitte schön, Kollege Lenders. Herr Präsident, wie Ihnen sicherlich bekannt ist, haben wir unsere Fraktionsräume in der Marktstraße. Wir brauchen noch ein bisschen, bis die Kollegen denn da sind. Dann setze ich die Abstimmung jetzt so lange aus, bis die parlamentarischen Geschäftsführer mir ein Signal geben. Bitte, wer hat sich gemeldet? Kollege Frömmrich, bitte schön. Ich darf um Ruhe bitten im Plenarsaal. Kollege Frömmrich. Herr Präsident, vielen Dank. Alle Abstimmungen jetzt warten oder können wir die anderen schon machen? Es geht ja wohl in der Hauptsache darum, die namentliche Abstimmung nachher zu machen und den Kollegen der FDP die Möglichkeit zu geben, an der namentlichen Abstimmung teilzunehmen. Aber die anderen Abstimmungen könnten wir vielleicht schon vornehmen. Ich glaube, das ist eine gute Idee, Kollege Lenders. Kollege Lenders, sind Sie einverstanden, dass wir es so machen? Alles klar. Das Aussetzen bzw. die kurze Pause bezieht sich nach § 86 auch nur auf die namentliche Abstimmung. Aber ich frage der guten Ordnung halber, weil wir uns darauf vereinbart haben. Dann fangen wir schon einmal mit den Tagesordnungspunkten an, die wir nicht namentlich abstimmen. Die Reihenfolge entspricht der Reihenfolge der Aufrufe am heutigen Tag. Die Liste über die Abstimmungen haben die parlamentarischen Geschäftsführer erhalten. Ich beginne mit Tagesordnungspunkt 20. Das ist die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Gesetz über ein Corona-Kommunalpaket, Drucksache 20-3084 zu Drucksache 20-3018 zu Drucksache 20-2952. Wer stimmt dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung und des zweiten Berichts zu? Den bitte ich um sein Handzeichen. Das ist die Fraktion der CDU von Bündnis 90, die Grünen und die SPD. Wer stimmt dagegen? Das ist die fraktionslose Abgeordnete. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die AfD, die Freien Demokraten und die Fraktion die Linke. Damit ist der Gesetzentwurf der Landesregierung angenommen und zum Gesetz erhoben. Ich rufe auf. Tagesordnungspunkt 17 ist die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Freien Demokraten, Gesetz zum Ausbau von Radschnellverbindungen Hessen, Drucksache 20 zu 201885 1885 zu 201080. Wer stimmt dem Gesetzentwurf zu? Das ist die Fraktion der Freien Demokraten, die Sozialdemokraten und DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? Das sind die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der AfD. Damit ist der Gesetzentwurf der Fraktion der Freien Demokraten abgelehnt. Jetzt kommen wir zu Tagesordnungspunkt 79. Kann ich beginnen? Sind alle einverstanden, wenn ich beginne? Kann ich mit der namentlichen Abstimmung beginnen? Alle sind einverstanden. Das ist der, 79. Das ist der Entschließungsantrag der Fraktion der AfD. Abstandsregelungen. Ersatzräumlichkeiten für Plenarsitzung, Drucksache 20-3011. Wir beginnen mit dem namentlichen Aufruf. Ich darf die Schriftführer beginnen, ihres Amtes zu walten. Herr Utter, fangen Sie an. Danke schön. Ulrike Alex, Nein. Tarek Al-Wazir, Katrin Anders, Dina Arnold fehlt, Sabine Bächle-Scholz, Dirk Bamberger, Nein. Jürgen Banzer, Nein. Dr. Ralf Norbert Bartelt, Elke Barth, Nein. Alexander Bauer, Nein. Nein. Frank, Frank. Ja. Frank Thilo Becher, Holger Bellino. Peter Beuth Markus Bocklet Nein. Michael Boddenberg Nein. Christiane Böhm Nein. Karl Hermann Bolldorf ja. Volker Bouffier Nein. Silvia Brünnel Nein. Dr. Matthias Büger Thailand Burcu Ines Klaus, Nein. Miriam Dahlke, Nein. Wolfgang Decker, Nein. Christoph Degen, Frank Diefenbach, Nein. Angela Dorn, Nein. Tobias Eckert, Nein. Nina Eisenhardt. Arno Enners, Nancy Faser, Dr. Horst Falk, Martina Feldmeier, Thorsten Felstehausen, Karina Fissmann, Nein. Hildegard Förster Heldmann, Nein. Jürgen Frömmrich, Nein. Sandra Funken, Nein. Klaus Gagel, Dirk Kaff, Kerstin Geis, Nadine Gersberg, Lisa Gnadl, Eva Goldbach, Dr. Frank Grobe, Vanessa Kronemann, Nein. Stefan Krüger,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 Rolf Kahnt Norbert Kartmann Nein. Heiko Kasseckert Frank-Peter Kaufmann Nein. Nein. Kaya Kinkel Nein. Kai Klose Nein. Wiebke Knell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 Felix Martin Daniel May Markus Meysner Hans-Jürgen Müller Michael Müller Karin Müller Regine Müller Stefan Müller Petra Müller-Klepper Dr. Stefan Naas Nein. Claudia Papst-Dippel Manfred Penz, Moritz Promny Janki Pürsün Nein. Lucia Puttrich Nein. Dr. Dr. Rainer Rahn Nein. Claudia Ravensburg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 Lukas Schauder Nein. Hermann Schaus Nein. Gerhard Schenk ja. Heidemarie Scheuch-Paschkewitz Katrin Schleenbecker Mirjam Schmidt Nein. Heiko Scholz ja. Dimitri Schulz ja. Armin Schwarz Nein. Uwe Serke Dr. Daniela Sommer, Nein. Sadet Sönmez, Nein. Frank Steinraths, Nein. Oliver Stierböck, Manuela Strube, Nein. Ismail Tippi, Oliver Uhlert, Tobias Utter, <lacht> Joachim fey Bernd-Erich Vohl ja. Matthias Wagner Nein. Astrid Wallmann Nein. Alexandra Walter ja. Kathi Walter Thorsten Warnecke, Torsten Warnecke Sabine Waschke Marius Weiß Marius Weiß nicht da Dr. Ulrich Wilken Entschuldigt Axel Wintermeier Nein, mehr als nein kann ich nicht sagen. Entschuldigung. Ja. Walter Wissenbach, Janine Wissler, Tugut Yüksel. Nein, nein, schon. So, jetzt ist noch nachgekommen äh, der Kollege Grumbach. Herr Kollege Grumbach, darf ich Sie noch um Ihre Stimmabgabe bitten? Nein. Hat Hat ansonsten jeder Kollege die Möglichkeit gehabt, seine Stimme abzugeben, oder ist noch jemand während der Abstimmung hinzugekommen? Dann soll er sich bitte jetzt melden. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann schließe ich die Abstimmung und bitte die Schriftführer, das Ergebnis auszuzählen. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ein Ergebnis. 125 Stimmen sind abgegeben worden. Mit Ja haben 15 gestimmt, mit Nein haben 110 gestimmt. Enthaltungen hat es nicht gegeben. Damit ist der Entschließungsantrag der AfD abgelehnt worden. Nach meiner Liste sind wir am Ende der Abstimmungen für den heutigen Tag. Allerdings müssen wir noch ein bisschen mit der Tagesordnung verfahren. Deswegen darf ich die parlamentarischen Geschäftsführer fragen. Was machen wir mit den restlichen Tagesordnungspunkten? Machen. Tun wir die in den Fachausschuss oder in das Plenum für September 2020? Tun wir alles in den September 2020. Alles klar, geht alles rüber. Jetzt darf ich Sie noch darüber informieren, dass nun der Haushaltsausschuss im Sitzungsraum 501a tagt und der Untersuchungsausschuss zu seiner Konstituierung in Sitzungsraum 301p zusammenkommt. Wir sind am Ende der Sitzung für heute angekommen. Ich freue mich wieder, wenn wir uns am Donnerstag um 11 Uhr am gleichen Ort wieder treffen. Alles Gute und bis bald.